Uh-huh. <laughs> Ich bin gelandet. Nein, wir wurden abgeschossen. Was? Kannst du auch mal was Sinnvolles machen? Was soll das heißen? Die Pilotenschnecke hat gesagt, dass unser Raumschiff nicht mehr funktioniert und dass wir einen Kristall holen sollen, damit es wieder fliegt. Ach so, na dann lass uns mal aus dem Ufo raussteigen. Was für Idioten. Naja, wie auch immer. Und wo sollen wir jetzt den Kristall herkriegen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Vulkan. Da sind bestimmt Kristalle drin. Hast du Babbelbauch gefunden? Was passiert wohl, wenn ich ein Wasser in den Vulkan werfe? Das wird bestimmt nur was Gutes werden. Mach! Ja, was? Nein! Was? Wir sollten die Nase retten.